Canvassing bedeutet einfach systematische Besuche an der Haustür, Gespräche mit den Leuten, um herauszufinden, was brennt ihnen unter den Nägeln. Studien belegen, dass ein persönliches Gespräch tatsächlich einfach am verbindlichsten ist. Also die beste Methode, um Menschen zu ermutigen, selbst was zu tun. Ich bin schon so. gerade so als äh, Ur-Berliner, mehr oder minder, oder Brandenburger in Dresden. Gute Vorbereitung ist alles. Dazu gehört, dass man die Gespräche am besten vorher einfach mal übt, in Rollenspielen, ganz praktisch. Weil die Kunst ist, in einem ganz kurzen Moment eine Verbindung aufzubauen, eine Verbindung herzustellen zu einer Person, die man überhaupt nicht kennt. Und das erfordert ein bisschen Übung. Wir haben gerade in Rollenspielen die Gespräche an der Haustür geübt und ich muss sagen, ich war danach so energetisiert und jetzt bin ich richtig heiß drauf, jetzt will ich das auch ausprobieren. Bei Entweder denke ich, es wird richtig ein Super-Tag und das wir sind am Ende äh, Boah, war das eine geile Aktion! Oder ähm, ich habe die Befürchtung, der kann richtig in die Hose gehen. Oh, dann machen wir es einfach nochmal in Gobitz. <lacht> so, <lacht> so, gehen gut. wir einfach mal los. Wir wissen jetzt, dass wir mit der zwei anfangen. Gut. So, fangen wir einfach mal hier an. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Wir sind von der Linkspartei und machen eine Umfrage hier im Proles und haben mit vielen ihrer Nachbarn schon gesprochen und mhm. möchten von ihnen wissen, wo drückt bei ihnen politisch der Schuh? Wir ja. haben die jetzt so gedrückt die beiden? Gut. Also, ich find, fand euch schon in Ordnung. Das war also Warst du nicht ein bisschen steif? Nee. nee. Wir kennen uns ja sonst auch, ja, weißt du, Ja, aber ich denke mal, wenn man, wenn man jetzt Fremden gegenüber tritt, ja, bei einer wildfremden Person ähm, an der Tür zu klingeln und mit jemandem ins Gespräch zu kommen, den man überhaupt nicht kennt, das erfordert natürlich so ein bisschen Überwindung, so einen inneren Ruck. Interessanterweise, anders als man vielleicht denkt, gibt es auch eine Menge Leute, die sich freuen, dass endlich mal jemand vorbeischaut und ähm, nach ihrem Leben fragt oder sie einlädt, zusammen gemeinsam sich für was zu engagieren. Wir klingeln einfach mal irgendwo, oder? Das ist ein sympathischer Name. Also ich habe jetzt an 60 Türen geklingelt und ähm, hatte davon 15 Gespräche und ähm, Kontakte, die sehr freundlich waren. Wir sind beide ganz begeistert eigentlich, weil es jetzt wirklich am, jetzt in der letzten Stunde sehr viele gute Gespräche, auch zwei Leute, von denen wir auch die Kontaktdaten bekommen haben, dass wir die nochmal ansprechen können. Und ich mir an sich auch nicht vorstellen konnte, dass man zum Samstag früh sich äh, unangemeldet mit jemandem, den man eher nicht kennt, äh, an der Wohnungstür unterhält. Und deshalb hat mich das heute sehr positiv von der Sache überzeugt. wir gehen bundesweit in strategisch ausgewählte Viertel, meistens sind es linke Hochburgen oder ehemalige linke Hochburgen und oft gehen wir in Viertel, wo andere selten auftauchen. Es geht nicht darum, die Leute mit irgendwas zu überrumpeln. Wir sind erstmal interessiert an dem, was sie uns erzählen und sie müssen auch in die Situation kommen, von ihren eigenen Erfahrungen berichten zu können. Das ist ganz wichtig. Weil wirklich die Leute hier nicht pöbeln, die sind gut informiert, die interessieren sich für die alltägliche Politik. Also alles das, was man so normalerweise in Dresden sagt, oh Gott, Prolis ist so und so und alles furchtbar, hat es völlig anders dargestellt. Einer hat gesagt, also ich persönlich kann mich nicht beschweren, aber wissen Sie, von dem Staat halte ich nichts. Das finde ich nochmal bemerkenswert, dass es jenseits der ganz eigenen Interessenslagen auch noch ein Bedürfnis gibt, dass sich was grundlegend ändert. Und dann lohnt sich das insoweit, als man das sozusagen nochmal mit seinem eigenen Denken abgleichen kann. Liegt man eigentlich wirklich richtig bei dem, was man denkt, was die Leute bewegt? Da gibt es viele Menschen, die haben den Eindruck, Politik hat mit ihrem Leben eigentlich nichts zu tun. Plötzlich stehen wir bei denen vor der Haustür und sprechen mit ihnen. Und da ist vielleicht ein erster kleiner Schritt, um ihnen zu zeigen, dass Politik mit ihrem Leben zu tun hat. Und dass sie vielleicht dann auch den Weg finden zu einem ersten Treffen, wo sie sich mit Nachbarinnen und Nachbarn austauschen und damit natürlich auch uns als politische Kraft bereichern können, dass auch bei uns sich ein paar Dinge in Bewegung kommen.